Meine Immobilie im Alter – ein Thema, das uns früher oder später alle betrifft. Darüber informieren Remax Büros in ganz Österreich am Donnerstag, den 6. Oktober, in ungezwungener Atmosphäre. Die Teilnahme an diesem Vortrag ist kostenlos. Nähere Infos zu Beginnzeiten und Veranstaltungsorten finden Sie unter www.remax.at. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Wir freuen uns auf Sie.